Ja, hallo liebe GeolebenTV-Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Neben mir sitzt ein hochinteressanter junger Mann, den ich vor einigen Wochen kennenlernen durfte und eben auch dann mehr oder weniger durch Zufall oder eben auch nicht durch Zufall, wer weiß das schon seine Geschichte erfahren durfte oder zumindest einen Teil seiner Geschichte. Diese Geschichte hat eben auch mit Krankheit zu tun, mit gewissen Leiden, das man eben auch so in der Pubertät haben kann. Und das Spannende an der ganzen Sache, er hat das selbst vor allem ganz, ganz viel dazu gemacht, dass es eben wieder anders wird. Aber meine lieben Freunde, ihr wisst eh, die spannenden Informationen, die wichtigen Dinge kommen wie immer nach dem Intro. lieben freunde jetzt bin ich wieder da ich bin wieder hier euer geo von geo leben tv und bewusst gesund bei geo ja jetzt wende ich mich doch einfach mal ein bisschen weiter zu dir herr lieber tobias wir sind ja du da braucht man genau. glaube ich, gar nicht herum tun also der tobias lieber tobias magst du mir jetzt einfach mal erzählen ja so wie du mir das einfach auch erzählt hast was da so war mit deiner krankheitsgeschichte und wie du da sozusagen selbst wieder rausgekommen bist ja, also ich bin der Tobias, ich bin 23 Jahre alt mhm. und ich habe seitdem ich ungefähr 10 Jahre alt war eine sehr schwere Hautkrankheit gekriegt die nennt sich Psoriasis ja. ich bin dann mit meinen Eltern zu allen möglichen Hautärzten gegangen jeder Arzt hat mir irgendwas anderes erklärt mhm. und kann hat sich direkt oder kann hat sich genau auskennt, was das eigentlich ist oder wie man es behandeln kann. Mhm. Ich habe dann viele verschiedene Medikamente gekriegt und Salben und alles mögliche, die vielleicht temporär einmal geholfen haben, mhm. ein paar Tage, mhm. und dann ist es wieder viel schlimmer geworden. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, nach den Jahren, dass irgendwie ich mit der Schulmedizin nicht weiterkomme, dass man mhm. denen nicht helfen können mhm. und dass die in dem Bereich der chronischen Krankheit mhm. einfach wenig Erfahrung oder zu wenig Wissen haben mhm. und dann bin ich mit ungefähr 14 Jahren äh, zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir selber mal anschaue, wo das herkommen könnte, mhm. was so die, die Hintergründe sind mhm. und habe mich dann im Internet und in Büchern informiert mhm. und bin dann immer weiter äh, auf sehr interessante Themen gestoßen, mhm. die eben der Auslöser für solche chronischen Krankheiten sein könnten. Mhm. Mhm. Naja, damit man das jetzt mal ein bisschen in Bezug gerieren. also du hast gesagt, so mit zehn Jahren ähm, war quasi das mit der Hautkrankheit die sogenannte Psoriasis, was genau. für einen Zeitrahmen hat sie das jetzt so abgespült, weil genau das ist das liebe Zuschauer, was mich dann noch zusätzlich so fasziniert, dass ich mir wirklich denkt, da ist ein junger Bursch, ein junger, ja noch jemand, in, noch nicht einmal so richtig in der Pubertät wahrscheinlich und hat er mehr oder weniger schon damit angefangen, sich oder du hast damit schon angefangen, eben dich für solche Dinge zu, zu interessieren, weil, wie du ja beschrieben hast, na zuerst Schulmedizin, wir wollen das bitte gar nicht schlecht reden, Schulmedizin ist einfach, da hat ihren Sinn, aber natürlich gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man sich, wenn der Erfolg nicht so wahnsinnig langfristig ist, sich dann einfach auch alternativ umschaut, so wie das ich ja auch mal gemacht habe. Also wie alt warst du da und, und wie passiert es vor allem, dass ein junger Bursche in der Pubertät selbst zum Recherchieren, zum Schauen anfängt und sagt, okay, jetzt krempel die, die Ärmel hoch so nach dem Motto und schau dir jetzt einmal selbst. Ja, also es hat eben mit zehn angefangen. Es waren ganz kleine Stellen auf der Haut, zum Beispiel auf die Beine und auf die Arme, ja. die was dann halt über die Jahre immer schlimmer geworden sind und immer größer. Die ja. sind immer gekommen und wieder gegangen. Und dann eben nach vier Jahren ungefähr und noch viel Arztbesuche, also mhm. wo ich schon fast eigentlich verzweifelt war, immer dachte, kriege ich das überhaupt in den Griff irgendwann mhm. oder mhm. gar nicht mehr, weil mhm. die meisten Ärzte haben mir gesagt, das ist unheilbar, mhm. das werde ich mein ganzes Leben haben. Und das hat mich jetzt schon dann sehr fertig gemacht, da mhm. in der Zeit. Mhm. Und ich habe aber die Hoffnung nicht verloren. Ich habe irgendwie spürt in mir, dass, dass es da Heilung gibt. für mhm. ist. Okay. Ich habe gewusst, da draus gibt es irgendwo was, was man helfen kann. Okay, wie alt warst du da jetzt, wie du diese Erkenntnisse für dich gehabt hast? Wo ich die Erkenntnis gehabt habe, war ich 14. Das ist spannend. Okay. Also du warst 14 und hast irgendwie klar gewusst, okay, es gibt was für dich, es gibt sozusagen für dich Besserung. Ich will das Wort Heilung nicht allzu sehr strapazieren, aber ja. egal, für dich war es so. Ja. So du hast es gespielt, so irgendwie. Ja. Okay? Und dann habe ich mich eben die nächsten vier Jahre, so bis ich 18 war, immer mehr mit dem Thema beschäftigt, habe mich mhm. halt reingelesen mhm. und bin immer mehr, ähm, oder wie sagt man, mir ist immer mehr bewusst worden, was man dafür tun da kann oder mhm. wie man. Mittel einsetzen kann, um mm -hmm. Besserung mm -hmm. zu erfahren mm -hmm. und dann mit 17, 18 ungefähr ist dann wieder ein großer Wendepunkt gekommen, mm -hmm. wo ich gemerkt habe, okay, mit Ernährung kann man sehr viel bewirken mm -hmm. bei chronischen Krankheiten. Mm -hmm. Das habe ich nämlich sehr gemerkt bei meinen äh, Hauterscheinungen, mm -hmm. dass wenn ich viel Superfoods zum Beispiel gegessen habe mm -hmm. und mehr pflanzliche Sachen, mm -hmm. dass dann mein Hautbild viel besser geworden ist mhm. und der Juckreiz und die Schmerzen mhm. sind auch viel weniger geworden. Mhm. Also die Erkenntnis ist sogar so mit 17 herum gekommen, 17, 18? Genau, da ist so die Erkenntnis gekommen, dass die Ernährung da eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Okay, ja. was hast du denn, was waren so vom 14. bis 16. 17. Lebensjahr so, wie, wie hast du da geholfen? Hast du da schon Dinge eingenommen? War da schon irgendwas oder war halt einfach nur die Beschäftigung damit? Oder wie ist das da so? Was war da? Da war eben die Beschäftigung damit da und ich habe da eben immer wieder von den Ärzten bestimmte Medikamente gekriegt mhm. und Salben, mhm. aber die habe ich nicht mehr hergenommen, weil ich einfach gewusst habe, mhm. die, die helfen mir nicht weiter mhm. Mhm. und in dem Zeitraum zwischen 14 und 18 ist dann auch wieder ein bisschen abgeschwächt, mhm. also die, die Haut Bilder waren nicht mehr so schlimm, mhm. so dass ich mich halt nicht mehr so, mit, so viel damit beschäftigt habe. Okay. Und dann eben später mit äh, 17, 18 sind wieder größere äh, Psoriasis-Erscheinungen mhm. äh, gekommen. Und da habe ich halt dann gemerkt, okay, ich muss wirklich was da, weil so kann ich nicht weiterleben ewig. Mhm. Mit solchen äh, mhm. chronischen Schmerzen und ja mit so einem Unwohlgefühl mhm. einfach. Mhm. und da war irgendwann einmal die Erkenntnis oder es war halt einfach durch die Recherche oder wie immer ja. irgendwann einmal klar, die Ernährung kann ah. da einen großen Ausschlag geben genau, ich ja. habe dann das eines von die ersten Dinge, die ich entdeckt habe war Spirulina mhm. eigentlich mhm. weil ich äh, gelesen habe, dass das eben sehr viel Gifte im Körper bindet mhm. und mhm. ausleiten kann mhm. und das habe ich mir dann gleich gekauft, so mit 16 ungefähr und da habe ich dann sofort gemerkt, nach der Einnahme, dass das sehr, äh, sehr lindernd ist. Okay. Also, also, und direkt, und also direkt, direkt, direkt, ein, zwei Wochen nach der Einnahme habe ich gemerkt, okay? okay. Also da hast du Ausstrahl schon was da, drauf. Allein ja. durch die Einnahme von Spirulina. Ja, auf jeden Fall. Wow. Das da habe ich schon gemerkt, spannend. okay, der, der Juckreiz geht zurück, die Entzündung geht ein mhm. zurück. Und dann habe ich, da hab ich mich wirklich dann äh, wieder bekräftigt gefühlt, ja. weil ich gemerkt habe, okay, es gibt da was, Aha. was mir weiterhelfen kann und Aha. das hat mich richtig ermutigt und mhm. dann habe ich immer weiter weitergesucht und weitergesucht. Mhm. Und ich bin dadurch auf, auf immer mehr Sachen gekommen. Ja, sehr cool. Da gibt es ja Parallelen, auch liebe Zuseher und Freunde, wenn ich doch eigentlich vom Tobias locker der Vater sein könnte. Mittlerweile gibt es natürlich trotzdem ähm, Parallelen. Das eine ist eben das, was man vielleicht auch immer wieder so raushört. Ich bin total fasziniert. Jetzt auch gerade wieder, wenn du sagst, mit 16 habe ich mir Spirulina besorgt. Und ich dran denke, was hat mich mit 16 interessiert. Da war die Ernährung in unserer Zeit ähm, natürlich wichtig, aber da haben wir uns keine Gedanken gemacht, was wir essen. Wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt, aber mit 16 äh, Spirulina ähm, zu kaufen und äh, natürlich auch Geld dafür zu, bereitzustellen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt einfach, das fasziniert mich einfach total. Und das andere ist natürlich auch, was ich sehr gut finde, da war offensichtlich die Erkenntnis, ja, hoppala, da ist jetzt was, das hilft ja mhm. Da ist sozusagen, und das erinnert mich auch an meine Geschichte, auch wenn die nicht mit 16 war, die war um einiges später und trotzdem so vor circa sage ich mal 15 Jahren ungefähr, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt habe ich was gefunden, das mir de facto jetzt einfach wirklich hilft. Und das war offensichtlich bei dir Spirulina, ja? Ja. wo du einfach gemerkt hast, aha, da passiert was. Ja? Genau. Da tut sich was, da kommt Linderung. Und das ist halt dann eben so ein Wendepunkt wahrscheinlich gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. ja. Wo ich das dann eben bemerkt habe, dass das so eine, eine starke eine regenerative Wirkung hat mhm. auf die Haut, bin ich natürlich voll fasziniert von dem gewesen und habe gleich weitergesucht, mhm. überall im Internet und in Büchern, was es nur so für Superfoods gibt, mhm. die was eben helfen, ein schöneres Hautbild wieder herzustellen mhm. bzw. die mhm. Krankheit zu heilen und dadurch bin ich halt auf immer mehr Dinge gestoßen die dann in Summe zusammen eigentlich immer äh, das immer mehr verbessert haben mhm. was war denn da, so hat es dann was gegeben, ein Mittel oder ein Superfood oder die alle eins war dann das so bestimmtes als nächstes oder ja, oder was war so, dann, wie es weitergegangen es war so, ich habe dann ähm, mit 20 ungefähr äh, ein Auslandsjahr gemacht in der Schweiz und habe dort äh, gearbeitet mm -hmm. in einer Firma und da habe ich natürlich die Ernährung wieder ein bisschen vernachlässigt, mm -hmm. weil ich mich nur auf, aufs Arbeiten konzentriert mm -hmm. habe. Das heißt, ich habe wieder mehr äh, vegetarisch gegessen. Okay, du bist ein Veganer schon gewesen? Genau. Ja. Okay, seit, seit wann ist das so gleich gegangen mit ähm, Wann bist du vegan geworden? Vegan geworden bin ich 2017. Okay, also das war noch vor der Spirulina-Geschichte? Nein, die Spirulina-Geschichte war schon zwei Jahre davor. Also, das war ja mit 16, genau. genau ja. ja. Und dann habe ich mich eben die zwei Jahre immer mehr mit Superfoods mhm. beschäftigt mhm. und bin dann Vegetarier geworden. Mhm. Mit in die zwei Jahren, mit mhm. 18 dann war ja auf Weltreise mit mhm. zwei Freunden von mir mhm. und ab dem Punkt sind wir dann alle vegan waren. Okay, Also ich hab's da, du hast da mit der Ernährung selber natürlich ausgemacht, okay? Genau, ja. Und die Aufenthalte in der Schweiz, ja, um jetzt da wieder hinzukommen, genau. hat die wieder zum Vegetarier gemacht. Genau, <lacht> und <jetzt haben lacht> wieder zum Vegetarier gemacht. Ja. Und in der Schweiz natürlich schwierig, ne? Käse, genau. Milchprodukte, ne? ist verständlich. Ja, <lacht> das, ist, das ist ganz klar. Mhm. Und ich habe mir natürlich am Anfang nicht viel dabei gedacht, weißt du, ich habe viel gearbeitet, ich habe richtig viele Überstunden gemacht, mir mhm. ist super gegangen mhm. und dann nach vier Monaten okay. ist halt dann der Ausschlag wieder zurückgekommen. Okay. Aber richtig stark. Okay. Viel, viel stärker, wie ich es jemals gehabt habe. Mhm. Und das ist so schlimm geworden zum Schluss, dass ich nicht mehr richtig geschlafen habe nur mehr schmerzen gehabt durchgehend wow. es war die ganze haut war offen es mhm. war wie eine offene wunde eigentlich okay. und es war wirklich ungut so, so zu leben weil mhm. das irgendwie dann der zentrale punkt von deinem leben ist und das ist einfach nur schmerzen ja das und kann ich mir gut vorstellen okay. das war einfach wirklich die hölle für mich mhm. da durchzugehen okay. und ich habe einfach gemerkt ich kann da nicht mehr so weitermachen mhm. kann nicht meine Gesundheit zerstören, mhm. nur für das bisschen Geld, was ich da verdiene. Okay. Und habe dann bemerkt, okay, ich muss wieder zurückgehen, ich muss heimgehen und mich auf meine Gesundheit konzentrieren okay. und okay. was finden, um mich jetzt wirklich aus dem Mal rauszuholen. Mhm. Und ich habe mich in der Zeit halt, ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Mhm. Ich, ich vertraue nicht gleich irgendwas, mhm. wenn ich was mhm. sage. Mhm. Ich war sehr skeptisch Gott gegenüber oder Religion gegenüber. Okay. Und in der Zeit habe ich nichts mehr zu verlieren gehabt, irgendwie. Ich habe dann angefangen, einfach mit Gott zu reden, mhm. habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann, irgendwie. Und ich habe halt darauf vertraut, dass irgendeine Lösung kommt, irgendwann. Mhm. Dann, ich, wo ich angefangen bin, zwei Tage nachdem ich daheim war, kommt einer meiner besten Freunde zu mir und sagt, Hey Bro, du musst anfangen mit celery Okay. Und sofort habe ich gemerkt, das ist es. Okay. Das ist es. Meine okay. Augen haben es aufgerissen Spannungs und ich habe gemerkt, hab gemerkt, das brauche ich. Okay. Weil der macht eben eine Ausbildung zum Heilpraktiker mhm. und der hat seinen äh, Mentor eben verzählt, was ich für Hauptprobleme mhm. habe und. Was ich für einen Al Aluminiumwert da im Blut habe, okay. weil ich hab einen, einen Schwermetall-Test gemacht mhm. und da ist rausgekommen, dass ich einen 200-mal höheren Aluminiumwert mhm. gehabt habe als das. Ähm, äh, also wie, wie sagt man, ich habe einen 200-mal größeren Aluminiumwert gehabt als das. Der -Wert. Als der Normalwert. Als okay. der Normalwert, genau. Ja. Und. Das kommt eben wahrscheinlich auch dadurch, dass bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, hm. sehr viel mit Aluminium ah, ja, gearbeitet so schon fast gedacht. Ja, Genau. genau. Okay. und der ganze Aluminiumstaub, was okay. da in der Luft ist, hat sich okay. auch viel mitgewirkt. Also es kam dann auf jeden Fall Sellerisaft in dein Leben. Genau. Ja? Ja. Ich meine, was mir jetzt auf jeden Fall schon auffällt und was natürlich auch mal, was ich anmerken möchte, ähm, du hast sehr viel in deinem Leben offensichtlich, Ja. ja oder sagen wir viel mehr also es ist relativ viel in dein Leben gekommen also man kann es nicht einfach nur sagen offensichtlich ja okay ich habe Spirulina genommen und dann war es tippitoppi, mhm. nach ein paar Wochen sondern das war immer ein Puzzleteil sagen wir mal dann genau. war es natürlich auch offensichtlich die Ernährung ja mhm. die wird jetzt nicht gesondert nur speziell aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil offensichtlich gewesen du hast dann selber so gemerkt wow in der Schweiß ist wieder Käse und so Milchprodukte mhm. dazu kam plötzlich die Psoriasis hat sich ein paar Monate später wieder komplett entwickelt mhm. und so schlimm wie gar nie, ja? ja Und dann, ich meine, wenn man es nicht kennt, ja dann denkt man sich, ja, so ein bisschen ein Hautproblem, ja, da habe ich so also Dinge, aber wenn du von Schmerzen redest und wenn du sagst, ich bin verzweifelt und und schlussendlich, ähm, wie hast du gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ja? Mhm. Also, mal, da muss man ja schon mega leiden drunter. Ja? Und mhm. dann kommt ja offensichtlich nur der Glaube oder, oder der Gott oder was auch immer äh, in dein Leben. Also, das ist so der, wieder was, was du sozusagen, was in deinem Leben zusätzlich kommen ist und offensichtlich Veränderung bewirkt hat. Und bis dann hin bis zum Celery Soft. Ja? Genau. Das ist sehr, sehr spannend. Okay, und jetzt ist der Freund, dann sagt, du musst Celery Soft nehmen. Die Aluminiumwerte sind viel zu hoch, viel zu hoch oder im Keller, da haben sie halt einfach überhaupt nicht passt. Okay und du hast der ja gewusst, das ist es. Ja? Das ist es. Du hast einfach gewusst, das ist es. das war dann das Nächste? Dann hat er mir immer eine Liste gegeben mhm. mit zehn Dingen, die so umgestanden sind, die was ihm sein Heilprakt oder der, mhm. der Mentor ja. ihm mitgegeben hat ja. und die habe ich dann gleich befolgt. Okay. Das war zum einen der Selleriesaft mhm. in der Früh auf nüchternen Magen, ein halben Liter ja. danach den Schwermetall Detox Movie mhm. der was eben fünf Komponenten okay. hat die okay. die stärksten Schwermetall Entgifter sind ja. für unseren Körper und mit, und noch ein paar andere ähm, Ernährungstricks mhm. Mhm. und das habe ich dann angefangen und innerhalb von einer Woche okay. habe ich gemerkt dass die Schmerzen zurückgehen dass okay. der Juckreiz okay. zurückgeht und nach ungefähr zwei Wochen hat es dann angefangen, dass die Wunden auch wieder zu heilen, mhm. dass sie nicht mehr offen waren, sondern dass mhm. wirklich sich was verändert hat. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich habe was, hab was gefunden. Ja. Ich habe endlich nach diesen zwölf Jahren Suche was gefunden, das was mir helfen kann. Mhm. Und das hat mir so viel Kraft gegeben mhm. und so viel, das hat mich so ermutigt, mhm. dass, ich, dass ich da voll eingestiegen bin. Okay, so also also war das dann. Entschuldige. Ich die unterbreche, war das dann doch für dich eher dann so, dass du sagst, okay, aber der richtige Durchbruch, ich meine, das muss man immer wieder mal festhalten, ne? du hast angefangen, mit Spirulina zu nehmen, du hast die, ich nehme jetzt mal an, vom Fleischesser zum Veganer verändert, mhm. ja? du hast da auf der mentalen, äh, seelischen Ebene was verändert, das heißt, es ist der Glaube oder Gott oder wie auch immer äh, in dein Leben gekommen. Ähm, und du hast da eine gute Verein gehabt offensichtlich, ein mhm. gutes Umfeld in dem Falle, du hast schon auf die gut geschaut, das sagt in der Schweiz, das muss ich abbrechen. Mhm. Ich muss zurück um mich um mich kümmern. Du hast schon viel gemacht. Ja? da ist schon viel passiert und jetzt ist doch immer noch es ist doch nur irgendwie dann so, dieser sogenannte Detox Smoothie, mhm. ja? Liebe Leute, ihr wisst, ich habe ja <lacht> vor kurzem ein Video diesbezüglich auch hochgeladen. Ist also nichts Neues, ja? Und genau dieser ja hat mich eben wieder daran erinnert, dass auch ja sehr, sehr viel möglich ist. Gut, es kam dieser Titus Smoothie in dein Leben quasi und du sagst jetzt oder vermittelst jetzt quasi das war es eigentlich, jetzt habe ich endlich na, wobei es ich jetzt persönlich gar nicht so erlebe, ja. so nach einer kompletten, weil du hast da viele schon. Aber, viel aber du hast, dann bist du einfach wieder komplett einmal so in das tiefste Tal gekommen nach dem Schweizermental. Mhm. Und dann hast du nach einer Woche schon gemerkt, es verändert sich. Nach zwei Wochen haben sie sozusagen die, die Wunden anfangen zu heilen. Das heißt, mhm. es ist ausgetrocknet ja, in die Richtung ja. und einfach besser worden. Ja. Innerhalb von zwei Monaten dann ja. ist die, die Haut so gut abgeheilt, dass eigentlich fast keine Schuppen mehr da waren, mhm. keine Schmerzen mehr, kein Juckreiz mhm. mehr. Okay. Und ich war einfach so überglücklich, dass die Information in mein Leben gekommen ist. Mhm. Und das hat mir einfach richtig äh, inspiriert, weil ich gesehen habe, das hilft was, das kann mhm. Menschen helfen. Mhm. Dann habe ich mir bücher besorgt von okay. anthony william okay. der was die intensiöleri saft und naja, die movie genau. ins leben gerufen hat hat mir dann das buch heile deine leber durchgelesen mhm. und das, das war einfach lebensverändernd für mich mhm. ich habe ich habe mir das so sehr selber drinnen gesehen weil der da meine krankheit genau so beschrieben hat wie es war mhm. und die genauen äh, ursachen auch beschrieben und das hat sich so logisch angehört für mhm. mich. Das hat alles zusammengefügt, die ganzen Puzzleteile. Und das hat sie einfach äh, ja, total richtig angefühlt. Mhm. Kannst du da, da vielleicht irgendwas außerbringen, außerheben aus diesem Buch, wo du sagst, okay, das, das war für mich genau, da habe ich mich total angesprochen gefühlt. Da hat der was erzählt, ja. was genauso für mich total eins, eins passt hat. Ja. Zum Beispiel ähm, ich stelle ich ein Buch, dass alle chronischen Krankheiten und auch eben Hautkrankheiten mhm. ähm, ausgelöst werden durch eine Schwermetallbelastung im Körper mhm. und eine virale Belastung. Okay. Das heißt, ein bestimmter Virus gemeinsam mit einer bestimmten Schwermetallbelastung äh, im Körper äh, kreiert alle möglichen chronischen Krankheiten. Mhm. In meinem Fall war es so, dass ich eben viel Aluminium und Kupfer mhm in meiner Leber und im, im mhm. Körper gehabt mhm. habe und bestimmte Epstein-Baviren mhm. haben sie davon ernährt und haben dann ein Dermatoxin ausgeschieden, mhm. so nennt man das. Mhm. Das Dermatoxin ist so hochgiftig, mhm. dass das vom Körper sofort zur Haut geschoben wird. Mhm. Der mag sich damit gar nicht mehr beschäftigen. Der will beschäftigen. Das sofort loswerden. Genau, okay. der, will, der will, dass das sofort rausgeht mhm. und das mhm. kein, kein weiteren, äh, mhm. keine weitere Zelle äh, verletzt. Mhm. Und Dadurch entstehen eben alle möglichen äh, Hautkrankheiten und mhm. Hauterscheinungen, weil verschiedene Giftmischungen an die Oberfläche treten. Mhm. Und die Haut ähm, erneuert sich dann natürlich viel schneller, mhm. um die Giftmischung rauszuschirmen. Mhm. Und wo ich das gelesen habe, das hat sich einfach so richtig angefühlt. Mhm. Ich habe Gänsehaut kriegt überall und bewusst. Okay. das ist das, ich habe gewusst, dass da irgendwas mhm. dahinter ist mhm. das, kann nicht, das kann nicht sein, so wie mir die Ärzte jahrelang erzählt haben, dass mein Körper sich selber angreift mhm. alle haben mir immer wieder gesagt ja, der, der Immunsystem ja, ja. hat einen Fehler, das ist, ja. der Immunsystem greift deinen Körper an ja. so ist es nicht ja. und das ist ein ganz ein gefährlicher Gedanke mhm. das ist eine ganz gefährliche Information, finde ich, mhm. wenn das verbreitet wird weil das äh, Menschen fertig machen kann. Mhm. Wenn man dann ständig sie denkt, hey, ich bin fehlerhaft, ich mhm. bin schlecht. Okay, das ist interessant. Und, und natürlich interessant. Genau. Genau, ich und habe einen Fehler und ich kann gar nichts machen dagegen, das ist halt einfach ja. so. Ja, genau. Mhm. Und ich habe irgendwie gespürt, die ganze Zeit, das, mhm. das kann nicht sein. Mhm. Da, da muss irgendwas geben. Und äh, mit dem Thema, was jetzt sehr brisant ist, mit bestimmten Medizinische Behandlungen und Injektionen mhm. äh, habe ich mich auch sehr beschäftigt, mhm. weil ich früher irgendwie schon gespielt habe, da kann irgendwas nicht passen, mhm. da stimmt was nicht. Mhm. Äh, weil ich habe mich immer wieder an so Momente erinnert, wo es mir ganz schlecht gegangen ist mit der mhm. Haut und mhm. wo ich wieder Schmerzen gehabt habe, ist mir der Moment immer wieder eingeschossen, wo meine Mama früher mit mir, wo ich ein Kleinkind war, mhm. zwei bis vier Jahre, mhm zum Arzt gegangen ist. Mhm. Wo man natürlich alle möglichen Injektionen kriegt. Mhm. Für verschiedenste mhm. Krankheiten und mhm. Viren und man ja, ja. Und das hat sich für mich immer schon richtig dunkel und schwer angefühlt. Okay, Gefühl. als kleines Kind. Ja, also dann in der Pubertät habe ich erst gemerkt, dass ich, also wie wie, wie schlecht sie das eigentlich angefühlt hat. Mhm. Für mich damals. Mhm. Als Kind habe ich das natürlich nicht realisiert. Ja. Aber wenn ich dann so als Jugendlicher zurück äh, mhm. reflektiert habe, habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas passt da nicht, mhm. was, da, mhm. was da die da in den Körper haben. Mhm. Und da habe ich mich äh, in dem Bereich natürlich auch informiert mhm. und habe immer mehr erfahren, dass da eventuell Schwermetalle drin sein könnten. Mhm. Alle möglichen, mhm. von mhm. Aluminium mhm. bis Barium, Strontium, mhm. Kupfer, Quecksilber. Palette. Mm -hmm. Okay, also um jetzt nicht zu sehr in dieses Thema hineinzukommen, sagen wir es lieber nicht um was geht, ähm, aber es hat jetzt sozusagen eine, eine Frage, die ich schon im Kopf gehabt habe, irgendwie für mich auch beantwortet, weil ähm, natürlich ist es spannend, wenn das alles sehr viel eben mit, mit Vergiftung, mit, mit den ganzen Schwermetallen zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm, könnte man ja jetzt einfach mal sagen, ja okay, ja, du, weißt, du hast natürlich durch deinen Beruf, logisch, mhm, hast viel mit Aluminium und viel mit Metallen zu tun gehabt und mit denen und mit jenem mhm. ähm, Aber es hat ja viel früher angefangen ja? genau. Und da ist halt natürlich jetzt der total spannende Geschichte, wo, Geschichte was das ganze mehr sehr spannend macht Und, und ja wenn man sagen, wow, es, ist, es gibt schon spannende Sachen auch ähm, so wie du jetzt ja, als kleines Kind so mit drei und irgendwie so komisches Gefühl dazu zu haben mhm. oder das Ganze in so eine schwarze Ecken zu bringen. Das ist mhm. eigentlich nichts Gutes, was da passiert und so. Mhm. Und ja, natürlich wissen wir, dass durch die verschiedensten Injektionen da viel solcher sagen wir mal, Metalle in den Körper kommen. Das ist ja viele spannende Erkenntnisse auf jeden Fall. Mhm. Schauen wir wieder zurück zum, zum Detox-Smoothie oder zu dieser Sache. Wir waren jetzt bei zwei Wochen circa, es hat sich alles deutlich verbessert. Ist es jetzt einfach mit dem gegangen, wo du gesagt hast, okay, der Detox-Smoothie, der wird jetzt jeden Tag getrunken, plus Celery ja. Soft. Genau. Ja, und dann hat sich das einfach verbessert. Ja. Naja, oder, oder, ich habe auch noch gleichzeitig eben auf die sogenannten Krankmittel verzichtet. Mhm. Sind bestimmte Lebensmittel, ja. die eigentlich in unserer alltäglichen Ernährung sind ja. und äh, alle möglichen Viren in unserem Körper ernähren mhm. und füttern. Mhm. Und die habe ich natürlich auch aufgehört zu mhm. konsumieren. Okay. Und die drei Aspekte okay. sind die Sachen, die mir am meisten nach vorne gebracht mhm. haben. Und wie ich einfach selber gespürt habe, dass das wirkt, dass dieser Wirkung zeigt, mhm. habe ich gemerkt, okay ist das Richtige für mich. Mhm. Für das stehe ich und das kann ich Menschen zeigen. Mhm. Weil ich habe dann in dem Buch und auch auf, auf seiner Instagram-Seite mhm. so viele Menschen gesehen mhm. mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern, mhm. die was sie mit der Information einfach regenerieren können haben. Mhm. Die was wieder in einem Leben zurückhalten können, können haben, okay. und Das war wieder ein Moment, der was mir noch noch tiefer inspiriert habe, mhm. wo ich dann gemerkt habe, hey, die Information hilft nicht nur mir mit meiner Krankheit, mhm. sondern jeden Menschen. Menschen, es ist wirklich, es ist eine universelle Methode. Okay, kurz ja. Tobias, ich würde jetzt einmal kurz darauf zurückkommen, die drei wichtigen Dinge. Ja? Nicht, dass wir ganz genau darauf hinkommen, sondern, liebe Leute, da, habe ich auf jeden Fall schon mal ganz klar vor, da werden noch ein, zwei Videos auf jeden Fall folgen, wo wir dann auf diese speziellen Sachen, vor allem die Krankmittel, noch mal ganz speziell drauf eingehen. Vor allem hast du noch eine andere sehr, sehr interessante Seite, die sich auch aus, aus dem Ganzen raus entwickelt hat, über das werden wir auch noch reden. Also. Was war jetzt so das erste? Diese drei Eckpfeiler sagen wir mal. Das erste war jetzt das erste ist der Selleriesaft. Okay, der Selleriesaft. Das zweite der Schwermetall das, Detox Detox-Muse und das dritte das Weglassen von den Krankmitteln. Okay, also das war dann wirklich das Paket, was dir zum Durchbruch verholfen hat. Alles andere wie man die Spirulina ist ein Teil von vom Detox-Smoothie und, und vegane Ernährung, das umzustellen und einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man sich um sich selber kümmern okay. darf und sollte und Antworten finden. Das ist ja auch noch die jahrelang okay. laufen, aber jetzt im Endeffekt jetzt gar nicht so bei diesem Paket dabei, sondern das ist halt für dich, glaube ich, so als Entwicklung halt auch gegangen, wie es auch bei mir war, immer wieder dann Ernährung und dieses und jenes. und das ist also das breite Spektrum, aber die Dinge, die dann wirklich, eben dann, wo man merkt, das ist der richtige Boost, das ja. war eben, wie gesagt, das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Genau. Ja, meine lieben Leute, und damit das erste Interview jetzt auch nicht die Zeit allzu sehr beansprucht, ich weiß jetzt nicht, ich vermute jetzt einmal so 20 Minuten, vielleicht auch 25, schauen wir, werden wir dann eh sehen, Sorry jetzt auf jeden Fall mal. das war es jetzt einmal im ersten Interview, ich sage jetzt einmal Danke Tobias auf jeden Fall und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf, das, auf die weiteren Dinge, kann ich, auch, kann ich auf jeden Fall sagen, man das mit den Krankmitteln, das werden wir in einem weiteren Teil auf jeden Fall besprechen, weil das zahlt sich aus, dass man sich das sehr genau anschaut und äh, das andere, ja, das mit dem Orgonit, ja, ja. gibt es ja auch noch was, was der Tobias auch macht, ja, äh, womit er sich sehr genau beschäftigt und wo es sehr, sehr interessante Dinge herauszuholen gibt, ja, Orgonit, die Energie, ja, das werden wir uns auch noch mal anschauen in einem weiteren Video. Ja, in dem Sinne, Herzlichen Dank fürs Interesse und ja, es zahlt sich immer wieder aus, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil jeder hat sehr, sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen. Ja, Tobias, danke jetzt auf jeden Fall mal für deine Öffnung, da auch öffentlich ja. und ich freue mich auf das weitere Video und ich sage jetzt einfach mal Baba, Ciao, Tschüss, bleibt ciao. gesund und wenn Sie es noch nicht seid, ihr wisst, sehen, haben wir ein super Beispiel, dann kann man es werden und wird es auch, wenn man auf sich und auf seine Eingebungen und auf die Menschen, die einem gut tun, vertraut. In dem Sinne, Baba, Ciao, Tschüss und Servus.